Neues Update zum G-Generator. Das letzte Mal sind wir da stehen geblieben, unsere über 50 kHz pulsierende Wechselspannung. Ne, an der Stelle hier mit so einem Gleichrichter hier gleichzurichten. Ne, so eine Vierwege-Gleichrichterschaltung ist das aus zwei Blöcken zusammengetüdelt. Sind dann bei den letzten Videos mit der Spannung direkt in unseren Verbraucher gegangen. Ich habe letztens damit aufgehört, diese Verbraucher hier in Reihe zu schalten. Es ist einmal hier, zweimal, die sind parallel geschalten, die sind auch parallel. Und die zwei Blöcke hatte ich dann in Reihe, dass wir eigentlich 460 Volt gebraucht hätten, um die mit voller Leuchtstärke betreiben zu können. Das sind immer nicht sehr viel mehr als laut unserem Analogmessgerät Hier hinten ist es auf 290 Volt. Volt gekommen, Volt ja, Da haben wir heute halt nochmal hin und her telefoniert und äh, sind dann zum Schluss gekommen, einfach mal, so wie es die anderen chen Bastler auch machen, einen richtig schönen großen Kondensator nach den Gleichrichtern zu schalten, um dann diese ziemlich hoch pulsierenden, ja, da sind bis zu 500 Volt Spannungsspitzen mit dem Oszilloskop gemessen wurden, die richtig schön einzufangen. Und dann auch an unseren Verbraucher weiterzuleiten. Ja, es wäre schön, wenn dann der Eingang dabei nicht steigen würde. Ne? Wenn wir unseren Kondensator hier zuschalten. Hier ist der Schalter dafür. Also wir fahren das System jetzt erstmal ohne Kondensator hoch. Geht bei mir nicht anders. Also ich habe jetzt auch hier eine ganz bestimmte Taktik herausgefunden, wie es hier funktioniert. Wie es bei euch funktioniert, könnt ihr selbst mal probieren. Aber ne, Vorsicht, ihr wisst ja. Dann wollen wir mal starten. Hier sind wir bei 0 Ampere ne? 0 Volt und 0 Watt so Kondensator dürfte aus sein Gut. Das leuchtet schon mal schön wir sind hier vor voll voller Stärke 7 mal 2,4 und wir haben 164 Volt gepulste Gleichspannung. Ne? Wir, durch diese Oberwellen halt ist das kein richtig genauer wert. Und um Eingang ziehen wir 727 Watt. So, er fahren wir hier mal runter. Gut, da können wir bleiben. Und jetzt drehen wir unsere anderen Lasten mal rein. So, zuerst nehmen wir das hier hinten die. ist drin und dann hier vorne die ist auch drin so hoffentlich bleibt es auch drin so wir immerhin auf 119 volt runtergefallen hier ziehen wir jetzt schon 5,23 ampere und am eingang sind wir auch ganz schön gestiegen ne? 1044 watt so jetzt schalten wir unseren kondensator mal mit zu Okay, und dann zeigt unser Messgerät schon 134 Volt an und wir ziehen 6,06 Ampere bei 1023 Watt am Eingang. Na gut, wenn die Overunity Unity aber erst so bei richtig Volllast da sein sollte, dann muss man ein bisschen hochfahren. Ja? Okay, eine Stufe höher. Immer noch 135 Volt, immer noch dasselbe. Noch eine Stufe höher. Sind wir schon bei 184, nee 148, sorry? Oh uh, hier, jetzt blendet es mich ganz schön: 6,38 Ampere und am Eingang 1197. Hm, ist jetzt ganz schön proportional. Noch eine höher von Last. 1400, nee, quatsch, 1400, 149 Volt. Bei 6,39, 6,4 Ampere. Und 1200 Watt. So, wollen wir hier mal ein bisschen hin und her schieben. 150. Das hier war gut. 153. So, jetzt sind wir hier bei 153 Volt. 6,4, 6,5 Ampere und 1260 Watt. Tja, also wenn man es hin und her rechnet... Ich bräuchte halt erstmal vielleicht noch eine Glühlampe um es hier reinzuhängen, oder? Aber bis jetzt schaut es ziemlich, bei mir ziemlich proportional aus. Mit den Messgeräten. Gut.